Hallo und herzlich willkommen zu ProTikop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 13 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Das Alte. Das ist eine Podcast-Premiere und damit natürlich ein Gedicht aus dem Jahre 2023, das in der Kategorie Zeitkritisches Politisches erscheinen wird. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm, ich. Äh, habe ich mir wieder etwas heute zurechtgelegt und hoffe, dass das Thema euch auch gefallen wird. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, in meinem Blog zu stöbern auf den Podcast zuzugreifen und auf der Unterseite des Podcasts auch diesen zu abonnieren und zu bewerten und äh, wenn ihr das möchtet, könnt ihr dort auch dafür spenden. Meine sozialen Kanäle sind natürlich auch über meine Internetseite zu erreichen und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr dies auch nutzt. In der jüngsten Vergangenheit fiel mir immer wieder auf, dass vieles verändert werden soll, was meiner Meinung nach keiner Veränderung bedarf. Ein paar wenige Beispiele dafür habe ich im heutigen Gedicht zusammengefasst. Das Alte Ich bin ein alter, weißer Mann. Meine Vergangenheit hat mich geprägt. Was ich nur schwer ertragen kann, ist, wenn man an meiner Kindheit sägt. Wir haben Cowboy und Indianer gespielt. Winnetou war ein Idol. Wer da auf kulturelle Aneignung abzielt, fühlte sich als Kind nicht wohl. Meine Sprache entwickelte sich mit mir. Ich habe sie schon immer geliebt, doch weder gesprochen noch auf Papier sie ihre Schönheit aus Sternchen bezieht. Eine Meinung ist noch lange kein Argument. Wenn man eine hat, muss man sie nicht aussprechen. Nur weil man für das Neue brennt, muss man nicht mit allem Alten brechen. Heute muss wohl alles anders werden. Alles ist falsch, was früher war. Doch könnt ihr noch so für das Neue werben. Ohne das Alte wäre das Neue gar nicht da. Das Alte soll zeigen, dass nicht alles schlecht ist, nur weil es alt ist. Ich will jetzt nicht mit Sprüchen kommen wie »Früher war nicht alles schlecht«, »Die gute alte Zeit« oder »Früher war alles besser«. Ich finde aber nicht, dass es kulturelle Aneignung ist, wenn ein weißer Mensch Rasterlocken trägt und Reggae-Musik macht, ein Kind ein Indianerkostüm trägt oder Synchronsprecher fremde Akzente für ihre Rollen nachahmen. Ja, ich sage tatsächlich Indianer, denn... Ihre nationale Vertretung in den USA heißt tatsächlich National Congress of American Indians. Ich finde, wenn die amerikanischen Ureinwohner sich in einem so wichtigen Gremium selbst als Indianer bezeichnen, kann es wohl keine Beleidigung sein, wenn ich das auch tue. Außerdem denke ich, dass es sie herzlich wenig kümmert, wie Karl May sie dargestellt hat. Winnetou ist eine Heldenfigur und steht für das Gute, nicht mehr und nicht weniger. Und die Sache mit der Kultur ist eben genauso wie die mit der Sprache. Sie sind beide über Jahrhunderte gewachsen. Gerade die deutsche Sprache folgte da nicht immer der Logik. Die Vergabe der Artikel erscheint geradezu wahllos, somit auch die Zuordnung des Geschlechts. Es gibt natürlich auch Sprachen, wie zum Beispiel Englisch, in denen es nur einen Artikel für alle gibt. Da gibt es dann aber auch keine Unterscheidung bei den Substantiven, geschweige denn bei den Subjekten. Da ist ein Doktor immer ein Doktor und nicht etwa eine Doktorin oder gar eine Doktorin. Wir sollen aber unsere Sprache unschreib- und unlesbar machen, damit einige wenige daraus dann ihre Selbstbestätigung ziehen können. Ich kenne persönlich niemanden, der darin einen Sinn sieht. Privat und gerade beim Gedichteschreiben werde ich das auch nicht mitmachen. Dienstlich kann ich das nicht wirklich verhindern, schreibe da aber auch keine Texte, die ästhetisch wirken sollen. Das sind ein paar Gründe dafür, warum ich nicht alles Alte verteufeln kann und will. Mich würde da aber auch sehr eure Meinung interessieren. Ja, das war dann auch schon wieder die dieswöchige Folge.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 Música e